Mein Name ist Daniolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play king nummer 3. Und ja, ähm, ich glaube, sich ich vor der Aufnahme machen soll aber was jetzt? So, einmal bisschen runter, weil, war irgendwie letztens viel zu leise meine Stimme im Gegensatz zu den stimmen geräuschen hier drin Und hey. Und ja, und da ist doch schon ne? ein warum kann ich da ja nicht ich kann einfach hochlaufen okay schön da war ja was muss es warum sollte man da hochgehen wenn da nichts ist genau und ja guck mal wir sind immer noch in der monster g also Monstropolis meine ich in der welt von monster g und ich habe schon wieder so viele dinge verpasst davon wenn ich wahr sein wie mit Schätzen aus? Da fehlen uns 7. Da war war geholt haben, vielleicht kriegen wir die beiden noch, dann waren wir fünf draus. Und ja. Guck um mal. Sieht schon nach Finale Boss aus oder so. Ja immer noch kleine Gegner. Gut. wenn er We ah, oh, ich fragen Solche Dinger ja ausmachen. Was da genau? Übrigens vielleicht hier die Sachen auszumachen, ne? Mit Wasser, mit äh, Feuer. Ich mache wasser mit Wasser aus. der only way to defeat fire? No, the only way to water is to burn it. Ah, oh, weiß jemand, für was is. ist? er have in my long life that the only way to defeat this thing is to burn it. Oh, ich stelle Fragen an Leute, die überhaupt nicht die Videos gucken. Aber oh, trotzdem das mir Lösung, okay? Da. Hm, hm, hm. Hm. Oben, halt, ob eine Truhe, doch nicht, verdammt. Ja was kommt immer wieder, ne? Keine Ahnung. Euer item slot gut, weil ich so oft Items benutze. Stolzherz bin ich. Jetzt guckt man, das Simba zur Unterstützung herbeihufen kann. Königsflammen. Ah, ja, geht halt nicht ohne Simba ne als Beschwörung. Komm schon. Mein letztes Mal war ein Spiel, spielbarer Charakter, aber trotzdem. Beschwörung muss schon sein. Ja. Oh, überall Explosionen, Mann. Ich hoffe, wir müssen durch das Rohr jetzt. Oh great, this time we're really stuck. Oh. Sully, have you got any ideas? Just give me a second. Mm. Kenny. Oh. Well, huh? if I'm right about that pipe. Mm. Yep, it's perfect. Boo, thank you. <laughs> we gotta follow that pipe. What? Wait a sec. I thought we were going straight to the door vault. The only place that pipe leads is to the cooling tank. <sighs> you sure you don't have a better idea? Don't worry, Mike. Just trust me. Ich finde irgendwie so, die weiß ich nicht, wie die miteinander irgendwie reden. Finde ich irgendwie interessant. Die meiste Zeit, ja, Der mann die sind beste Freunde, ne? fällt mir. Ja, ist auch bestimmt irgendwo. Noch was, ne? Komm. kommen, ja, vielleicht nicht. irgendwie kann ich nicht dadurch also wir müssen darauf dachte wir müssen da ein halt ich kann immer zurück ich dachte da kann man hochspringen springen ja schon wieder so ein ding dafür habe ich jetzt den baum ich habe sowieso nicht voll AP. Start. Alter. Der hat ja noch Dinger auf sich, die ganze Zeit Gift spucken. Super. Mit Super meine ich nee, nicht gut. Oh Donald Meteor. Was dat? Also Trio ansturm. Muss ist dies? I'm pretty sure Magnus hasn't finished patching it up. This way. <lacht> er ist einfach die ganze Zeit geschildert. Wait a second, it's the door vault. ja, yeah, yeah, what I tell you. Sure, nice job, Saul. Seriously, if I didn't know any better, I'd say you actually ran the place. Thanks, Mikey. All right, it's not much farther. Hm. hat lass Okay, Trio ansturm. Ja doch. Wirklich Entfernung zum Gehen und greifen ihn anschließend an. Combo Abschluss. Okay. Wie bekommen die mehr Dinger? Kommen die überhaupt mehr Dinger? Also wenn man hat doch nie irgendwie ausrüsten können. Weil wollte ich jetzt noch machen? Okay, ach ja, ich wollte mir. Ich glaube, wir sollten mal zu High Potions hier wechseln. 80-180. Na, naja dann will ich wohl eher High Potions haben. Und ein Ether. Ja. Gott. Weiter geht's. Weiter geht's. Oh Gott. Ich glaube die machen mir ja keinen Schaden ne? Die macht überhaupt nichts. Oh, jetzt gar nichts. Aber so ein Grund sein, warum wir hier... Ah, vielleicht noch nicht. Da habe ich auch kein mit mauszeichen verpasst. So. Simba. Oh, geil ich habe meine hand also mal eine gute beschwörung die gerade aus wenn man davon musik ist habe ich jetzt irgendwie nicht erkannt aber okay Ich habe Feuer löschen. Ich nehme an nicht. mehr Was vor allem blenden. Okay. Ja, komm mal her. Ja so ein Ding, ich hätte hier aufspannen soll. was ja, gemacht, Donald. Eine Truhe. Kann er gar nicht durch. Boah. Okay. Und ja, ich glaube, unser Boss ist hier entlang trail Okay. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Gut, dann ja, lass mal sehen. Ah. Ich habe mein Controller einstüpfen. Ich glaube, wir werden euch herzlich begrüßen. Ne? Fotomission. wo Foto eines KSA-Agenten sehen. Okay, ich glaube, die werden immer wieder aktualisiert. So, guck mal, wie viele wir jetzt hier haben. Traum, den können wir mal fotografieren auf screen, wenn ich das nicht vergesse. Ja, Was können wir hier hochballern? Was will ich hochballern? Immer und ewig sind es ja irgendwie richtig, richtig cooles dingen finde ich. Aber jetzt schon ja auch cool. Immer und ewig, immer noch kein Damask direkt. Ich speichere mal hier, weil wer weiß, was hier noch alles passiert. Ne ich nehme an, wir kämpfen vielleicht gegen Boss. Boah, wie kommt er denn darauf? PS4 geht voll ab. Sau gespannt. Hm? Hm? Everybody look for boo's door. Oh. <lacht> Randall. Didn't you learn your lesson with that pilot junk fiasco? <lacht> oh, I learned a lot. Oh. Uh. <lacht> wait Mike something's different oh please it's just more junk <laughs> <laughs> uh. I'm I'm not body. yeah body. Time to reach down let the scary out. Oh, king of sleep. Musik von vom glaube ich. Okay. Kann ich gar nicht angreifen. Oh ja. Na. Oh. was oh, so. Oh. war so, wer das funktionieren wird aber ich sag, der hat ihn jetzt gerade geschluckt wenn man in der gar keinen schaden Warte, jetzt guck mal oh, ich hier für dich vorbereitet okay jungs feuer feuer okay, schade ich dachte ich kann das so endlich mal machen dann Was gar nicht getroffen wir hat aber leider nicht so viel abgezogen wie ich mir gedacht hätte Pfarrer, Warum kommt es jetzt nicht mit Meteoriten an? Also wir machen gar keinen Schaden. Okay. Oh, cool. das ich ja alles raushauen. Gute Gefühl. schon schaden machen. Oh Gott, Hilfe. Ja, der hat schon ein bisschen in sich, habe ich so gefühlt. ich sollte die alle mal ein bisschen kaputt hauen Aber ich bin mir nicht sicher und sie kommen immer wieder leute Aber ich habe falsch war schon gewundert warum kommt hier kein ding Ich glaub, da bringt es nicht weil die immer wieder kommen oder wir nehmen auf dich los Wart. habe ich mir einfach in die luft gehalten damit Erst halt. Ja, äh, ich wurde auch nicht betroffen, jedenfalls. Ha. Ha. Ha. Ist aber meist vom Finisher. Okay. Oh, ehrlich. Er ist aber auch schon ein bisschen in sich. Er hat ganz schön viel aus. Kontroll bringt fast gar nichts. immer gleich vielleicht hier versuchen? Was ist das? Oh, oh. Aber ja, macht doch bestimmt mehr schade oder? <lacht> ich wieder ja nicht davon getroffen. Stimmt, man kann ja von den Bossen auf... kurz machen. Nein! Nein. Hilfe! einfach leer, platt. bringen, ne? Oh, diesmal gehen wir dich her jetzt wurde ich davon getroffen und verwandlung ich sehe gerade schon wieder weg Genau wie weil nicht. Und sechs ja, das krieg immer zwei eher. ist irgendwie zufällig oder ja, wie vom lingering will. Ja, ich komme nicht dazu. Na ja, da ich glaube da war zu früh. Da ja, ist immer noch drinne. möchte die andere konter fähigkeit reinnehmen sollen dieser konter tut was geiz abziehen und dann an ist gar kein schaden das gab doch so ich habe das gemerkt Oh ja. Komm mal, Ich bin mir jetzt ja echt nur auf den Nerven mit dem Teil. Ey. Dann wir einfach noch durch. ungern jetzt hier noch frecken, weil der kampf ganz schön lange dauert da habe ich nicht unterlevelt sei eigentlich habe schon leicht tot um ausgezeichnet und wie traumbar gelernt sind gestiegen, gut. Man, das war tough. Hat er schon immer einen blauen Schwanz? Nice <laughs> you going, huh? All right. And in you go. There's no place for you here anymore, Randall. Now we're in the business of making children laugh. <laughs> you think it's funny? Hilarious! The more that you whine, the funnier it gets. <sighs> Enjoy your extended vacation. <laughs> you clowns are gonna be sorry when I find my way back and I finally take over this Mama, place. Gators in the house again naja ah, In so einen Wohnwagen er geschickt, ne? So wenn jemand verprügelt hm? Hang on. I have a way to lock him out. ja Und deswegen wächst sich mal zum königsanhänger irgendwelche Cutscenes. War irgendwie ein Throwback zu Kingdom Hearts eins. ja die Musik und alles was gehört. Er hat den Laser geschossen, da war ein Schlüsselloch. Sehr gut. Don't Oh. oh. <laughs> okay, Boo. Yeah. Time to go home. You must be tuckered out. But we'll play together real soon. Uh, huh? uh, uh, Watch <laughs> <Whoa. laughs> Von lebensgefährlich aber ich sage ja ein Hexen ne? der Monster, die Kunden hat, ne? <lacht> weil es mir mal stimmenlos war. <lacht> okay, Name und so ein Gottes Seh und Ruhestifter. Strange Fassaden hat mich wohl at First Brother. Wait a sec. Oh, yeah, you were at the cathedral. And hey, who are you to call anyone strange? Say, do we know this guy? <laughs> we haven't ever met in the flesh. I am... Vanitas. Hey, this is the part where you spout some mumbo-jumbo and disappear, right? This whole world was powered by Scream. They converted the screams of human children into energy, and this very company was what made it all happen. It's as rich a source of negative emotion as we'll ever find. For the last time, we already stopped doing that! Did you? Then how do you explain all these canisters of surplus scream? This facility was everything I could hope for. And I was lucky enough to find a pawn whose heart was darkened by thoughts of revenge. You mean Randall. All Randall ever cared about was winning. And this guy took advantage of that weakness. My heart is made of just one thing. And the Unversed collected enough screams and sadness from those children to reconstruct it. Yeah, and die whole time they were trashing our company in the process. But even with all this negative emotion, my heart is still incomplete. Well, ich war mich wie ich so reagieren anders. wird. Wenn er sein Gesicht sieht. Inside of your heart, Ventus. Huh? Huh? Ventus. What a strange place to slither off to. Oh, was that you, insignificant uh, uh, speck? Uh, What are you talking about? Oh, you. my middle one awesome. When you were little, you formed a special bond. With a boy named Ventus who joined with your heart. Mom! Is he saying that one of the missing Keyblade wielders is inside Sora's heart? How is that possible? Uh, Now, you will return Ventus to me. <laughs> oh, uh, Donald Goofy! Ich glaube nicht, dass jetzt so ein Kampf kommt. They each other down. And then the king said that heart never returned Stay out of this. Oh, man. Join your heart with mine. Need to look. What? Let me go! Over here, Sally! Close it, quick! What? <laughs> Oh clever. in eine Tür, ihn, noch eine Tür. <lacht> hey, that was awesome. Ernsthaft, so wurde mit einem der aus Birthbasle. <lacht> no, we be Einfach so. <lacht> Sehr geil. And Boo, I know how excited you were to come play with Mike and Sully. Sorry we dragged you into this. You hey, you are way scarier! Gorsh, I think you're both scary. Wha oh. Okay, Boo. Time to go. Kitty. We'll catch up soon, kid. Mike Wazowski. <gasps> no, that's Donald. Boo. Mike Wazowski. Better. I'll see you, kid. <laughs> Boo. No! So no! long. Okay, sind wir ja fertig. Sorry for all the headaches we caused. Don't mention it. And actually, it was kind of nice having a little adventure for old times sake. Yeah, the flying and the falling. And hey, let's not do that painting thing again. But nothing like running for our lives to get the heart pumping. <laughs> I had a great time. Donald, all you did was complain. I a <laughs> Any chance that we can drop by again? The door's always open! And maybe Boo can join us! <laughs> yeah! Bye! <laughs> For the record, I still get the most laughs! Happy exterminating! <laughs> <Bye>. Thank you! <laughs> Okay. monstropole ist abgeschlossen und froh klinge Schuss mit fuß auf angriff formänderung flinke krallen doppel -Joyos. ach das jojo wollte ich auch habe weil ich habe ja die deluxe edition hm. hat voll meinen kopf nach oben geneigt so arrogant hm. egal Komm dann Katzen, das wäre jetzt richtig gut, weil der Part ist noch sehr kurz. Im Vergleich zu den anderen. We should go to the realm of darkness. You can't go there until you get the power of waking. Einfach so spontan. We have to do something. If we don't act, the organization's gonna win. Oh. Sora, do you even know how to get to the realm of darkness? Uh, uh. Oh, yeah. Well, Riku and the king do. <laughs> tell you. Nope. Not until you complete your own mission. Huh? We the king? Yeah. Riku? Is this a bad time? Oh, Or yes. no. uh, <laughs> so, I have some news about Ansom's code and the replica we need for Roxas's heart. Oh, and first the replica evan is still missing but we found some of his research i'll see what i can learn from it you've got our thanks as for ansel the wise's data we've discovered a very interesting passage i'll read you exactly what he wrote i have discovered three unique hearts inside of Sora's. one is roxas the second Has been mit Sora for nearly as long, and a third has resided in Sora's heart for even longer, most of his life, in fact. This is a truly astonishing okay. story. Drei Roxas, While now melded with Sora, grown silent and indistinct. Sora retains the memories of all three. The memories have been compartmentalized. Each in its own box, Sehr so right. to speak. <lacht> da wäre ein krasser Plot, Mist. The Harts can be Unite the heart with its memories and it a suitable body within which it may flourish. And I, can sein, Roxas and two more? Who else? Ventus. Hm. Oh, thanks, Enzo. Certainly. Take care. different <lacht> Für den Rest des <lacht> Lebens schon? <lacht> The other one must be Ventus. <lacht> well, it's kind of all we got to go on. Sora, do you know who the third one might be? Uh-uh. Hey, that's not related. Wer ist der dritte denn? Dritte Kairi. Da bin ich ganz blöd und das ist irgendwie voll offensichtlich. Und ich denke jetzt gerade nicht darüber nach. Ah! Sehr nord ist die ganze Zeit schon so drin gewesen. Oh, und wir sind jetzt wieder hier. Tell me, will you stay here? Oh. I Ja, Aber letztens aufgehört, mehr oder weniger. 0.2. Yes, they are quite lovely. A far cry from this wasteland. I'm staying. Someone will come for me. These waters are the in between of dark and light. It shows the margins of day and night they brought you and I together so why not also you and another ja aber wer ne? wir wissen ja schon was passiert also ich weiß was passiert weil ich schon einen trailer gesehen habe ja oh, who's there? Hm? You. Handsome? Master, I must have a word with you. Master. So now you mock me? Do you recall those experiments of the heart you bade me cease? Among the test subjects was a girl. She had lost her memory, just as I had. But... You can reconstruct memories you did with Sora. I believe you have seen the girl's memories. What is your question? Where did you put the girl? What girl? Very well, if you won't tell me here. <gasps> I think you should go the lost guardian of light. Hmm. You wait here for the king and his fool. Oh God. Where's your aqua Don't need it. Okay, then we're not play. H <lacht> You are wise der Zauber ein Poor thing I must leave you with nothing. Und ja. Na, das ist nicht gut. Das ist ja nicht in so einem Cliffhanger hängen. Jetzt heute halt zur so Weltkarte, ne? Okay. Oh, oh? Oh? Noch ein Anruf. Hey Dale. What's up? Chip just got a message from Merlin. Chip, I got him. Hey, Chipper. Hi, Sora. Hi, Chip. Does Merlin need us for something? Yep. Yeah, I think it's got something to do with some kind of book. He said, oh nee. Have a cup of tea while he waits for you. A cup of tea where? Oh no. He said tea, but he didn't say where. Do you mean he left before you could find out? Nein, nein, nein, ich will nicht. Anyway, where could he be having tea? I don't know. Ein oder? T If you were going to have a cup of tea, wouldn't you want to have it at the best restaurant that you could find? Oh, of course. What a such bistro! Yeah, let's <laughs> yeah. drop by Twilight Town and we can see if Merlin's there. Let's doch erst die nächste Welt machen, glaube ich. Also kochen wollte ich so oder so noch in diesem Part. Ja, da ist aber 26. C hm. 24. Ja, gehen wir als nächstes erstmal mal Vorher gehen wir noch hier ein bisschen kochen. Ne? Wir haben bestimmt Sachen, die wir kochen können. Gerade und ja, wir bisschen mehr Story haben wir gerade gesehen. Sehr gut wird interessant. Also, wir können wir gar nicht machen. Dreck, ja auch schon eine Idee für ein neues Gericht zu haben. So, diesmal weiß ich, wie es geht oh, sagt er und dann fehlte er sofort oh, was mache ich nur mit dir ey? Ich nehme nur noch eine chance jetzt wieder ja, das gibt es jetzt einfach oh, nicht mal na Mal gleiche sehr haben wir eins geschafft. Noch mehr können wir eigentlich gar nicht machen Also ein bisschen doof. Ich tue so viel hier aufs Screen immer sammeln. Dann gehen wir halt mit dem Part hier beenden ne? wir können auch ein paar Minispiele hier machen glaube ich fokuskonverter ich wissen was das ding hat ja. aus allen fokuskuren groß fokus krass So, äh, Gummifon. Mehr. Ein paar. Ach, Aqua sieht man jetzt hier. Cool. Wo wir die nicht gesehen haben. Manitas. Der echten Organisation 13. Der weise Wer ist die dritte Person in Sora's Herzen, Kairi? Von wem hat hier Anzeige geredet Das sind schon alle Gegner? Okay. Ich bin ich auch wieder ganz doof, aber wir meinen das war Kairi. Hat sie ihre Erinnerung verloren oder schion Ich weiß es nicht. da wir spielen erstmal hier ein paar Dinger. Die Schlacht die Schokken auf und zur, zur entsprechenden Seite zuzuschlägt und damit damit jetzt gleich zu seiner Seite läuft. Okay, okay, das ist glaube ich ein interessanteres Spiel. Ja, das ist, glaube ich ein bisschen besser. Ja, das Spiel sind irgendwie so komisch. Weiß nicht wieso. wir wissen ein bisschen Reaktion und so. Ich kann eigentlich spammen, ne? What? warum wollen wir jetzt gefangen genommen oder was auch immer da passiert ist die haben nur alle helme auf wie kann ich die überhaupt treffen damit oder kaputt hauen damit Und dann muss ich das ja noch machen Hey, ja, ich weiß auch nicht, wann da ein Dings ist. Hallo, die freche Kanori. Äh, Fange alle entflogenen Kanarienvögel ein. Ja, das ist relativ einfach. dort sieht das schon als abgeschlossen. Ja, wart. Hm. Campingfreuden. Wenn sie anfliegen und Mücken aus, die wird gestochen, sollst du eine Mücke unter einen anderen Teil des erreichen, oder da musst du zweimal treffen, bevor sie klein gehen. okay. Na, das ist eigentlich nur links hier? Nehmen man das noch mal. space weiter, Mal ah, wie schnell hat noch wird die Sache? ist immer die, er halt so langsam ist, und das bleibt die ganze Zeit so langsam. Dann weiß nicht, dann irgendwie den Spaß weg. So, meiner Meinung nach. ich sage gar nichts. okay man weiß ich, ob ich das spiel abgeschlossen habe jetzt mal die frage hier. bleibt er immer wieder da jetzt irgendwann Weiß oh, es aber weg. Jetzt waren ja ein auf Space und Vader. Hey, komm her. Nein. Das bleibt auch. Oh. Na, keine Ahnung. Ja, woher soll ich denn jetzt wissen? Oder muss ich einmal getroffen werden oder so? Kann vielleicht sein, ne? Also, trefft mich mal. Trefft mich. Trefft mich. Ja, Mann, ich muss das Spiel einfach nur so abschließen einmal, ne? Fängt er wieder von neu an. Na komm, na komm. Dafür, dafür hier. Da kann ich mich schon nicht treffen. Aha, aha. So, sind als abgeschlossen? Ja, boah. Hier ein Golfspiel. Machen wir das. Jetzt aber Loch eins Anzahl der Löcher auswählen und schieße und, äh, ja, dann ja wird schon irgendwie so da ist er halt noch Dreck. nice Weiß schotter Jetzt ja, habe ich getroffen. und Green. Ja. Nicht so einfach. Oh ja, das geht jetzt. So, jetzt aber. Boom. Obwohl, ich glaube, da habe ich nicht rein, ne? Oh. Was? Ja. Was na gut, Mann. Was wenn ich jetzt vorbeischieße. All the green. Was? Boah. So nun. Oh, das gibt's jetzt einfach nicht so. Oh nee. okay, ich dachte, er wäre jetzt im Weg. neister nice der Schotter. Schuss. Boah. Der blöde Bulle geht nicht aus dem Weg. Äh. Er war durch ihn durchgeschossen. Und Rainer. Well done, Birdie. So abgeschlossen, also hier muss ich einmal noch und dann war es gut. Dann würde ich sagen, das war für diese Folge. Er ist folge. Sehen wir uns dann wieder, wenn ich alle Truhen und äh, Glücksembleme nachgereicht habe, und dann machen wir weiter und besuchen die nächste Welt. Und dann gehen wir nach Twilight Town ne? machen wir halt so gut. Alles klar, Finde ich gut, dass der zustimmt. Ähm, ich bedanke mich als Zuschauer und sage.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 See C. See